Hallo ihr fantastischen Leute da draußen, willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich und heute ist mal wieder ein NES-Titel dran und mal wieder ist es ein Zuschauerwunsch und zwar zum guten Retronic, der hat sich Captain Future für das NES gewünscht. Ja, ähm, Captain Future, das war irgendwie schon eine seltsame zeichentext serie Ich habe die damals gesehen, zählte aber nie zu meinem Favoriten. War natürlich sehr moralisch geprägt pro Umweltschutz und so weiter. War natürlich eine, eine super Sache. Aber irgendwie hat mich diese Serie irgendwie nicht abgeholt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wieso. Und ich habe auch nur so ganz dunkle Erinnerungen an die Serie. Aber es war auf jeden Fall immer eine Serie, zumindest für mich gefühlt, aus der zweiten Riege. Ähm, durchaus wahrscheinlich schlecht. Und die Kernaussage, die ist ja auch gut. ne, So ein bisschen moralischer Unterton für die kinder ist natürlich nicht verkehrt ähm, ich weiß so dass es glaube fünf kinder gab oder sowas die damit mit ihren ringen den captain planet hervorbeschworen haben und damit den umweltsünder bekämpft haben wenn ich das richtig im kopf habe also keine garantie auf jeden Fall vielen dank Reetronic, für diesen wunsch und wenn ihr auch wünsche habt egal ob 8 oder 16 mit ab in die kommentare damit ich schreibe mir alles auf und dann schauen wir mal alles ähm, ich würde sagen äh, Use Joystick to enter Password. Die wissen schon, dass das beim NES nicht Joystick hieß. Ich habe keine Ahnung. Die Musik geht mir jetzt schon auf den Keks, ehrlich gesagt. Die ist irgendwie so. zu so überambitioniert irgendwie. Äh, ich Keine Ahnung, ob es eventuell die, die äh, Titelmelodie der Serie nachahmt. Ich weiß es nicht. Aber schauen wir mal. Okay. Okay, wir haben einen Sideshooter und. sind schon sehr schnell gestorben. Also leicht ist leicht ist anders. Leicht ist. Ähm, also. What the fuck? Also, jetzt ohne Scheiß. Also die Steuerung ist auch nicht die schnellste. Diese Musik. Ach du Scheiße, ist das hart. Ich meine so, so shoot'em-ups ab und zu, ne? Ähm, ist ja echt nicht verkehrt. <lacht> Aber ich äh, <lacht> Tutankt, ich bin gerade selber schockiert. Also wir haben kein Dauerfeuer wie was, wir müssen immer hier drücken. Ich kann auch in die andere Richtung fliegen. Also mit B-Taste kehrt man quasi um. Aber die, die Schussfrequenz... Ich hämmer hier schon äh, so schnell drauf, wie es geht. <lacht> Alter, ey. <lacht> äh. Oh, diese Musik. Ich weiß nicht. Irgendwas stört mich an der... Was natürlich jetzt dieses Umdrehen bewirken soll, frage ich mich. Aber vielleicht ist das ja wie... Mir äh fällt gerade der Name nicht ein. Äh, war was? Defender, wo man auch denn nach links und rechts... Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Leute! Ich weiß, NES-Spiele sind schon mal etwas schwierig. Ich gucke hier. Das ist Full Speed, wie ich mich nach vorne und hinten bewegen kann. Ja? Das macht natürlich auch so etwas aus. Okay, es ist wahrscheinlich hier der Boss. Quasi so ein ATST mäßig. Okay. ATST habe ich abgeschossen. Was sind das für Umweltterroristen? Die. Wo kamen die gerade her? Also ich werde es ja gleich beim Schneiden nochmal sehen, aber die kamen doch so quasi aus dem Nichts heraus, oder? Also Schussfrequenz ist nicht hoch, zumindest gefühlt nicht hoch genug für diese Gegnermassen. Und das Raumschiff, wie man sieht, es bewegt sich echt träge. Oder kann man diesen, diesen äh, Mustern... Auch gar nicht schnell genug ausweichen, weil man eben so träge ist. Ja, so, so, so A-Type oder sowas. Da ist ja euer Raumschiff echt agil. So. Ja. Aber... Gegner sind alle rot, komischerweise. Keine Ahnung wieso. Aber hey. So, den mache ich hier lieber aus. Jetzt haben wir hier den ATST. Also... Es ist irgendwie nicht es ist es ist einfach nicht gut äh, ich habe im vorfeld mal kurz in, in youtube äh, longplay reingeschaut da fliegt er natürlich nachher auch noch mit captain planet rum und so weiter aber ich glaube oh. es ist einfach ich, ich weiß nicht ich, ich, ich kann den finger nicht drauflegen äh, okay, die, die kam wirklich aus aus der luft ja schön schön Leute. also wenn man ein Shoot Up macht und das schwer macht, dann soll man wenigstens die Steuerung und alles im Reinen haben. Ja? Aber nicht hier so eine Rotze irgendwie. Wieder so ein ATST. Oh, okay. Das war jetzt mein Fehler. Immer sind die Rücksetzpunkte einigermaßen fair gesetzt, wenn man das so bezeichnen will. So, und hier auch die Beine. Das ist dasselbe nur mit drei Beinen, die alle auf einer Stelle sind. Ja. Ey. Okay, da ah, da hätte ich jetzt vielleicht zurückfliegen können. Okay, Freunde, noch ein Versuch. Oh, diese Musik, ey. Nee, Freunde, nee. Es macht keinen Spaß. Es macht einfach keinen Spaß. Vor allen Dingen, Graffi nicht, warum, warum? Oh. Lieber Retronic, danke für diesen Wunsch. Vielen, vielen Dank. Echt. Äh. Boah, ey. Stellt euch mal vor, ihr habt das wirklich irgendwie als Kind, weil ihr die Serie toll fandet, gekauft oder gewünscht. Ja? Wir kennen es ja alle. Was finden die alle so plötzlich? Es kann natürlich am Emulator liegen, ich weiß es nicht, ne? Das ist natürlich immer... ...immer, immer in diesen Spielsessions bei mir... Trick. aber ganz ehrlich... Es wird halt leider eine verdammt kurze Folge. Es tut mir leid... ...aber nee... Nee... Selbst wenn ihr diese Serie gemocht habt, nee... Finger weg. Aber trotzdem danke für deinen Wunsch. Ähm, lieber Tronic. Und wenn ihr auch Wünsche habt, 8 oder 16 mit. Ab in die Kommentare, aber Finger weg davon, bitte. Bitte. Macht's gut. Schönen Tag euch noch. Tschö.